So, und damit sind wir hier zurück beim ersten internationalen Geldschein-Pranken. Man sieht hier die Leute, wie kapitalistisch sind sie eingestellt. Ja, dieser der Mann guckt her, der schon überlegt. Er der, der überlebt, er, er hat einen ist die hier oder die Scham größer? Das ist hier die große Frage. Haben Sie etwas über für klassische Musik? Wenn Sie Schiller mögen, mögen Sie doch sicher auch das. Und da geht er einfach vorbei, ohne einen Groschen in die Spielbüchse zu werfen. Oh, diese junge Dame, ja, zielsicher, Ziel Ziel Ziel sie Geht sie darauf zu? Hm, das, sie Geld, überlegt. das schmeckt, das schmeckt, das Geld. <lacht> Na doch nicht. Diese Menschen hier, die schauen sich jetzt schon länger das Spektakel hier an, aber denken, Kunst gibt es wohl umsonst. Da. Aber, ach, da, mehrere Taler. Oh, was haben sie geworfen? Einen Euro jeweils? Jeder ein Euro. Jeder einen Euro. Ja. Das ich. ist ja wirklich ein guter Monatslohn hier. Das, äh, da Schön. kommt ordentlich ich was zusammen. Auch die geben ich sich find's gut. gut mühe. gut Ich finde es gut. Und ich sag's mal so, ich könnte es nicht. Ich weiß, ich könnte es auch nicht, aber ich frage mich, ist das schon Kinderarbeit? Ja. Los! Ah, ah, ah! ah da ist kommt jemand was? anderes und, und wird er, hat er ihm ein Nein. Nein. Man hat es schon in seinen Augen gesehen, er, er versucht, aber er hat es nicht ganz geschafft. Oh, hier geht eine Familie vorbei und äh, sie spenden anscheinend auch ja. nichts. Das Kind, zwei oh, Eiswaffeln. Oh, oh, geizig, geizig, ja, einfach so nur geizig. Eiswaffeln. Dieses Kind gibt sich so Mühe, es spielt so gut. Und da kommt jemand. Ja, ja, Oh, mehrere Münzen auf einmal. Oh, und dass wir das noch erleben dürfen. Das ist ein Vielverdiener. Aus dem Weg Geringverdiener. Für einen Fünfer bemühe ich mich doch nicht. Da muss schon noch eine Null dran. Das Mädel wird es wahrscheinlich reißen. Die beiden Kontrahenten haben aber auch schon eine harte Tour hinter sich. Also dieser Triathlon mit Fahrradfahren. Schwimmen oh, und und liegt oh, vorne, oh, liegt vorne. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh, und sie oh. hat das Erste. Verdammt, ich habe auf den anderen gewettet. Ich nehme mal die Hände weg. Vielleicht, guck doch mal, wie leger der da einfach vorbeigeht. Ah, das wäre deine Chance gewesen, Kollege. Schauen Sie mal, der eine Herr hier hat was gespendet. Hat Großzügig, er. großzügig. Da kommen die Beträge zusammen. Die Kulturszene ist wirklich gebeutelt in den letzten Monaten. Er spendet ein ciabatta -Brot. Da fällt dem glatt das Brot aus der Hand, so gut ist das. Soll also man nehmen die Kinder auch Geld, damit sie aufhören. Das, das ist ja unverschämt. Sie spielt doch super. Entschuldigung. Find ja. Ja, finden Sie nicht? Nee, finde ich gar nicht. Das ist einfach nur krumm und schief. Ich finde es schlimm, dass die Eltern halt sowas auf die Straße schicken. Also und da ist denken, auf jeden Fall Frust. Die rechte Dame hat halt leider diese Handtasche. Die zieht sie zurück, ich Aber sie genau. hat ordentliche Sportschuhe an, im Gegensatz mhm. zu diesen Sandalen. Das stimmt, ja. Das macht schon einen Unterschied aus auf diesem Schuttboden. Ja, erst recht über die lange Distanz des Weimarathons ist das wirklich sehr großer Nachteil. Weiter, volle so. Kraft voraus. Wir müssen heute liefern. Das muss schnell gehen. Fuck, was ist das? Wir das geraten oh, schief. Hier ist, hier ist eine Sandtüte. Wir geraten schief. Nein, oh, oh, nein, nein. Oh, nee. oh, oh Gott, oh. damn, shit. Ach. Captain, wir, können, wir stecken können, fest. Können Sie einmal die ägyptische Regierung kontaktieren? Wir brauchen Sie so einen, einen kleinen, kleinen Bagger, Bagger. Jemanden, der einen Bagger hat. Bauunternehmer oder so. Können Sie wen vorbeischicken? Mayday. Der der May der Mayday. Vielleicht noch ein kleiner Bagger, ist ja diesmal nicht so ein großes Ich weiß Schild. nicht, ob Sie kleiner wollen, dass in Deutschland die Butter teuer wird. der Schaufel vielleicht gegendrücken einmal. Und hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen schon wieder. Was ist denn das? Kampf Ja, der wollen Sie schaffen das? Es. Ja, ja Sie überholt Ja! Nee. Lasst uns mal schnell vorbei. Ja, könnt ihr hier gegenschieben? Wir, wir stecken leider fest. Ja, wir stecken in der Sanddüne. Sanddüne. Schon wieder. Ja. Hallo! Es, es ist, ist kostenlos. kostenlos. <lacht> Entschuldigung. Könnt die, die ägyptische Regierung kontaktiert. Die sind schlau. Die fahren ums Kap der guten Hoffnung. Ja. Okay. <lacht> Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind hier live und direkt für Sie aus Australien. Und es stimmt, was die Leute sagen. Die Personen hier sind tatsächlich alle Kopf über. Der nächste unerbittliche Kampf wird hier ausgefochten. Oh, gleich drei Löffel? Leute treten gegeneinander an. Das Nicht ist mit Löffel, sondern Wahnsinn. hier wird direkt die Zunge angesetzt. Oh, das ist... An das Eis. Hier wird... Koala <lacht> <lacht> oh, würde ich auch gerne sehen, aber diese ganzen Bäume hier sehen relativ leer aus. Durch das große Eukalyptussterben von 1976 äh, sind die leider ein bisschen rar geworden. Vielleicht taucht noch eins auf. Ich sehe, glaube ich, gerade einen Quokka da hinten. Da fährt eins auf dem Fahrrad. Da hinten ist es. Süß, einfach nur possierlich. diese kleinen süßen Tiere. Wirklich? Und ein Haberschlapp. Oh, ein großer Happen für die Mama. Hast du das gesehen? Für oi, oi, oi. Was ist denn das? Das sieht aus wie After Eight Eyes. Ich bin mir nicht ganz sicher. After ich, Eight Eyes, wenn ich hab's gewusst, das 2018 schon war. Wenn mal ich das nur sehe, kriege ich schon Hirnfrost. Ja. Das ist der Gag mit dem Falschrum. Man haben die jetzt nochmal umgesetzt äh, mit 90 Grad drehen. Haben ja. wir festgestellt, wenn man das um die Längsachse macht, ist das nicht witzig. Ja. Also haben wir es um die Querachse gemacht. Das ist viel witziger. Also. Ja und auch äh, der, der Schmerz hält sich in Grenzen, muss man sagen. Oh, und da wird hier aber versucht, die Jury zu bestechen. Was ist denn da los? Okay, an der Stelle das sei sich an. Für die zwei Erdbeeren bedankt. Ich mhm. krieg die größere, das ist nochmal lieb. Mhm. Kein Problem. Dankeschön. Ja, großartig. Auch hier drüben, guckt doch mal, da haben wir ganz verschiedene Techniken. Einmal hier das kreisrunde Umspielen mit der Zunge. <lacht> hier haben wir eher einen, einen anderen Kontrahenten, der eher große Bisse macht. <lacht> Könnten Sie vielleicht mit dem ja. Laufrad einmal dagegen drücken? Einmal dagegen ja. drücken. Okay. können Sie ja. mal hier gegenschieben? gegen schieben. Ja. Operation Fische. Ja. Oh, das geht! Funktioniert, es, es funktioniert. Ja, ein kleiner Held. Okay. Danke sehr. Der Kanal ist wieder frei. Das hast, das hast du großartig oh, gemacht. Siehst du? Ja. Danke. Auch nur die richtigen Leute. Ja, Zentrale, Ja, wir sind wieder frei. Ja, hier ist ein, äh, hier ist ein Helfer gekommen. Ja. Sie müssen jetzt keinen mehr schicken, hat gereicht. Ja, danke. Danke fürs Aufpassen. Ich war gerade in der Mittagspause, ich moderiere mal weiter. Lass ne? euch nicht stören. Meine Damen und Herren, ein Exklusivinterview mit zwei echten Australiern. House life down under? Have you seen a Känguru yet? No? Kann man wohl nichts machen. Ist die Rente dick? Es gibt's umsonst. Es ist kostenlos. Können Sie sich einfach nehmen. Ja. Oh. Ein Geldschein und ein Klebeband. Aber ich bin, ich bin ganz, ganz sicher, dass das hier zu einer Disqualifikation führen muss. Weil Eis und Erdbeeren, das sind natürlich verschiedene Disziplinen, die hier gegeneinander antreten. Das kann so nicht sein. Dafür spricht der Betrug der Bestechungsversuch. Ja, ob du erstmal ausschmatzt, bevor du mir hier einen reinredest. <lacht> das ist ein Krieger, der nimmt jetzt extra die beide, beide Hände. Der will, der will, seiner Frau ein Eis holen. Oh, da hat er da hat er den ist Bitte? <lacht> das ist das <tut> <lacht> Nein, das ist das. <lacht> Da ist es ging einfach nur um den Geldschein, der da dran ist. Hat das einfach kaputt gemacht. Hat es einfach kaputt gemacht. Das können wir nicht mehr ziehen. Nehmen Sie sich die 5 Euro. Sie haben sie sich verdient. Was? Ja. Und da haben wir einen ein Gewinner. mutiger Gewinner. Könnt ihr das? Was soll denn hier eine Kamera sein, bitte? Kommentar aus dem Off. Das passiert mit eurem Patreon. Ja. Sie haben morgen Geburtstag. Ja, na bitteschön. schön. Na, dann kaufen Sie sich eine schöne Torte oder sowas. Na ja, gut, das ist hier rein. So. <lacht> Hosenstall offen. Das geht. Passiert dieser nicht Mann? Dieser Hose. Mann hat einen offenen Hosenstall. Äh, ja, so. Und dieser Tisch wird gehalten von Panzertape. Und das es hält die Welt zusammen, ich sag's dir. Ja, ich weiß, was gleich passiert. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir an Buchstaben kommen. Und haben hier aus dem Müll gerade das rausgeholt. Und also wir brauchen die Buchstaben, die... Wir haben ja nicht mal gezählt, ob wir alle Buchstaben haben. Doch, doch. Aber wir brauchen auf jeden Fall alle Buchstaben einen R. für Evergreen. Hier ist auch irgendwo... Hier ist ein R. Das heißt, wir müssen das jetzt zusammenschnitzeln. Dann, weil wir keinen Klebestreifen mehr haben, müssen wir hier die nehmen, die kleben. <lacht> Mit dem Robel übrigens dieses, dieses dieses Bein hier ever, wirklich ever für immer festgemacht hat. Also es wirklich ein Bollwerk so, gegen ein rechts. Klein, ne?